Also mich hat das immer richtig abgefuckt, egal wo ich hingekommen bin. Immer gab es da irgendwelche Zwölfjährigen, die das besser konnten. Mein Name ist Susanne Fiedler, ich bin Psychologin von Hause aus. Mein Name ist Helene Bockhorst, ich bin Comedian. Selbst wenn man Umfragen bei Leuten macht, die wenig Geld haben, die dann oft sagen, ja, nee, das macht ja Sinn, da ist man ja auch selber Schuld dran, dass man so wenig hat. Dass das irgendwie so in unseren Köpfen so verhaftet ist. Finde ich echt ganz schön spooky. Wegen deiner schweren Arbeit im Schichtdienst hast du gerade zwei Jahre Lebenszeit verloren. Aber mach dir keine Sorgen, deine Rente wird eh nicht reichen. Deswegen bist du am Ende wahrscheinlich froh, dass du nicht mehr so lange lebst. Ja, du bist bestimmt der, der Kleine, der versucht, sich hier durchzuwieseln. Wir werden dich schnappen. Ja. Also, allein dieses dass man dieses Menschenbild mal aufgibt.